Was würde Gott nur machen, wenn er uns nicht hätte? Das ist schon so eine Überlegung, die mich in diesen letzten Tagen ab und zu mal beschleicht. Immerhin sieht es doch so aus, als wenn jetzt doch wieder ein Lockdown käme. Und dann wird das mit den Gottesdiensten schwierig. Heiligabend ohne richtigen Gottesdienst. Wie soll das nur werden? Und so denke ich darüber nach. Was würde Gott nur machen, wenn er uns nicht hätte und unsere Gottesdienste. Ich vermute, und das tut manchmal ganz schön weh, gar nicht so viel anderes als jetzt. Denn die Gottesdienste an Heiligabend, die sind schön und sie werden uns fehlen. Aber für Gott, damit er besser leben oder besser sein kann, sind sie nicht notwendig. Daran erinnert mich der Prophet Jeremia in der heutigen Tageslosung. Im zehnten Kapitel Vers 6 heißt es, Dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß. Und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist. Jeremia sagt es ganz eindeutig und sehr klar. Wir Menschen, wir sind vor Gott ganz wenig. Eigentlich gar nichts. Niemand von uns ist ihm gleich, natürlich nicht. Und ganz egal, wie schwer uns das fällt, dass nun Weihnachten wird ohne Gottesdienste, für Gott ist das eigentlich gleichgültig. Denn es geht um ihn, nicht um uns. Das vergessen wir manchmal. Gerade bei den Gottesdiensten habe ich das Gefühl, und so ist unsere Traurigkeit über die ausbleibenden Weihnachtsgottesdienste doch eine sehr ichbezogene Traurigkeit. Denn was ausbleibt, das ist eben das schöne Odo Fröhliche, das wir singen. Das ist das gute Prophetenwort, das wir gesagt bekommen möchten. Und es ist vor allen Dingen das Gefühl, dass alles so ist wie immer. Dabei vergessen wir so leicht, dass als das Kind geboren wurde, es auch keinen Heiligabend gab. Und dass schon gar nicht Stille Nacht gesungen wurde an der Krippe. Gottes Größe zeigt sich eben in anderen Dingen, als in dem, wie wir sie gerne sehen wollen. Dass Gott Großes zeigt sich darin, dass er sich ganz klein macht. Dass Gott Großes zeigt sich in seinen Taten, schreibt der Prophet Jeremia. Und die größte aller seiner Taten ist, dass er Mensch wird, dass er hineinkommt in die Niedrigkeit, dass er uns ganz nahe kommt. Besonders nahe, das merke ich immer wieder, ist er uns dann, wenn irgendwas nicht gut gelingt, wenn irgendwas nicht so funktioniert wie vorgedacht. So gesehen wird es in diesem Jahr ein sehr echtes, ein sehr tiefes Weihnachtsfest werden, an dem wir Gott ganz nahe kommen können. Seine großen Taten können wir bewundern an diesem Weihnachtsfest, denn sie werden nicht zugedeckt durch den ganzen menschlichen Flitter, durch die ganzen vielleicht allzu menschlichen Gottesdienste. Ganz klein wird es sein, ganz still. Und gerade darin können wir erkennen und können wir hören, Gott ist da und Gott ist groß. Beweisen wir es, dass wir das verstehen können. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen gesegneten und einen zuversichtlichen Sonntag.